Herzlich Willkommen, schön, dass ihr im Gottesdienst per Zoom dabei seid. Aber ich bete nochmal ganz kurz mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Haus sind. Ich danke dir dafür, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Ich danke dir dafür, dass du die Pläne in der Hand hast und dass du was Gutes machen wirst. Und ich danke dir für eine Predigt, die jetzt kommen wird, ich bete für Paul, segne ihn und segne uns. Amen. Es gibt ganz besondere Momente, die du verpassen kannst oder wo du mitten drin sein kannst. Wenn ich jetzt so über die Geburt von dem Baby nachdenke, Aaron, wird es für dich ganz wichtig sein, dass du bei der Geburt dabei bist. Sonst sage ich mal, verpasst du was, was ganz Geniales, nicht? Und äh, nichts ist schlimmer, als wenn du dann sagst, ach, ich habe noch was anderes vor, ich komme eine Stunde später. Und dann ist alles schon geschehen, deine Frau ist frustriert, weil du nicht dabei warst, du hast nicht gesehen, wie das Baby geschlüpft ist. Das ist ganz schlimm. Es gibt also ganz bestimmte Dinge, wenn wir dann nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen, dann verpassen wir was ganz Dramatisches. Und da ist die Bibel von solchen Geschichten extrem voll. Da sind zum Beispiel einige Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Die einen schlafen, die anderen sind wach und die einen, die erleben dieses Nach Hause kommen des Bräutigams und die anderen verpennen die Situation. Oder man könnte es noch dramatischer machen mit dem Bibelvers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dass aufgemacht wird. Da kann einer ewig hämmern und ich mache nicht auf. Werde ich nie sehen, ob ich ein Paket bekomme, ob jemand vor der Tür ist oder weiß ich wie. Es kann also ganz entscheidend sein, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe im richtigen Moment. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt der Herr, verstockt euer Herz nicht. Und einer dieser besonderen Zeitpunkte in der Bibel, die man auch mit Kairos, mit so einem ganz besonderen Zeitpunkt äh, benennt, das war das Pfingstfest. Und ich werde mit euch heute noch mal zu dem Pfingstfest ein Stück zurückgehen, um zu gucken, was das mit uns zu tun haben könnte. Das Pfingstfest damals war ja das Schabbatfest, eine der großen Pilgerfeste, die von Gott eingesetzt waren. Ich erinnere mich an Arons Seminar, wie er uns in die Festtage mit hineingenommen hat im Bibelseminar unten. Das war das Fest wo man die Erstlingsfrüchte als Dank feierte, wo man eigentlich verpflichtet war, nach Jerusalem zu gehen, um, um dort äh, Gott zu opfern, im Lobpreis zu stehen, ihm Dank zu sagen. Ein ganz besonderer Tag. Es war der Gedenktag, äh, der Todestag vom König David, an den man gedacht hatte, der große König und damit auch die Erwartung, wann kommt der große König und baut sein Reich wieder auf. Und es war letzten Endes auch dieses große Fest der Torah, wo man dann sagt, okay, wir gedenken an die zehn Gebote, die uns Gott gegeben hat, damit wir nicht umsterben, damit wir lernen, weise zu leben. Also wenn du die zehn Gebote halten kannst, brauchst du heute nicht mehr in ihre Rechtskanzlei zu gehen, die fünf Quadratmeter Bücher und Gesetzesauslegungen haben. Gott ist mit zehn Geboten ausgekommen, auf zwei Tafeln geschrieben. Also so etwas so ganz Geniales. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das gesamte Jerusalem war gefüllt mit Leuten, die wirklich fromm waren, ohne Ende. Sonst machst du dich ja nicht auf eine Pilgerreise auf, wenn du sagst, okay, also ist mir vollkommen wurscht, Religion, lass dies sein, lass das sein. Sondern da kamen die ganz frommen Leute nach Jerusalem. Und die hatten nach wie vor auch die ganz große Erwartung, da muss ich nicht nach Qumran gucken, dass der König David wiederkommt, der Messias kommt, der Christus, dass der kommt. Diese Erwartung hatten sie, weil sie hatten die Verheißung gelesen und sie haben den Traum gehabt, dass damit das Reich Gottes, das Reich Davids wieder aufgebaut wird. Römer raus, Gottes Friede wie der Herr, Gottes Richtlinien wie der verbreitet. Das waren die frommen Leute, die dort zusammengekommen sind. Sie warteten auf diesen Sohn Gottes und sie feierten gemäß der Schrift, feierten sie dieses hochheilige Fest. Und mitten in diesem Fest hinein platzt dann diese Sache mit dem Heiligen Geist der kommt, wie er verheißen war im Alten Bund, er kommt wie Feuerflammen auf die äh, Leute, die im oberen Saal gewesen waren und am Höhepunkt dieser Sache fängt Petrus an zu predigen. Und ich habe so gedacht, also bei dieser Predigt weiß ich gar nicht, ob ich dann im Gottesdienst geblieben wäre. Oder ob ich nicht gedacht hätte, ich gehe zu meiner Oma, da gibt es Lammbraten zum Festbraten, da bin ich lieber dabei, warum höre ich mir den jetzt noch an? Ist zwar interessant, die Feuerflammen zu sehen und die alle so quatschen da so rum, als wenn sie besoffen wären, ist mir eigentlich wurscht, ich gehe essen. Frühstück war ja früh am Morgen. Nicht? Aber ich möchte jetzt diese Zeilen lesen am Ende dieser Predigt von Petrus und dann die Folgen, die dann für uns auch wieder wichtig sind. Ich lese ab Vers 36, Apostelgeschichte 2 bis Vers 42. So wissen nun das ganze Haus Israel, das ist aus der Predigt von Petrus, die letzten Sätze. So wissen nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn um Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, »Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?« Petrus sprach zu ihnen, »Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, er zurufen wird.« noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen an diesem Tag, wurden hinzugetan etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet. Nochmal diese, diese Szenerie. Es waren alles fromme Leute. Es waren Leute, die wirklich das Gute wollten, die nach dem Geboten leben wollten. Und jetzt erzählt ihnen der Petrus, gebt mir Acht, ihr seid Königsmörder. Ich gehe mit euch nochmal so ein bisschen in Jesus Christus oder Jesus der Messias. Jesus war damals so ein Allerweltsname wie Karl und Ludwig wenn man ein Ranking gemacht hätte in der damaligen Zeit, äh, wie, äh, wie oft dieser Name vorkam, dann war der äh, in der oberen Liste. Man nimmt an, also zwei Drittel aller Jungs haben Jesus mit Namen oder Jeschua äh, den Namen gehabt. Das heißt übersetzt eigentlich, der Herr rettet, Gott rettet oder Gott ist der Retter. Heute würde man sagen, Christian, ja. Kann sich heute keiner mal richtig darunter vorstellen. Ja. Ja. So, aber dann kommt jetzt kein Name hinterher. Das war ja nicht Jesus äh, Nogosek oder Jesus Spatz oder Jesus so, sondern jetzt kommt nicht Jesus Christus als Nachname, sondern jetzt kommt ja die Bezeichnung dahinter, die's, dieser Titel, den er hatte, dieser christus oder der Messias. Der ist im alten Bund angekündigt worden. Und zwar nicht als denjenigen, wie wir ihn heute in der Interpretation des alten Bundes äh, lesen würden, als der, der äh, am Kreuz stirbt. Das Kreuz ist dann später erstmal von den Persern erfunden worden. Und die Chaldäer, die haben es dann äh, gebracht, das hätte man also gar nicht im Alten Testament finden können. Und wenn wir Jesaja 53 von dem leidenden Gottesknecht lesen, interpretieren wir das in Richtung Jesus, aber jeder orthodoxe Jude versteht da nicht drunter, dass da der Messias leiden musste. Die lesen das eher so mal als Beispiel aus. Das ist die Verfolgung der Juden über die Jahrhunderte. Die Gottesknechte, die verfolgt und leiden müssen. Aber jetzt in diesem Fall erklärt ihnen Petrus, gibt mal Acht. Den, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott gesalbt. Der Gesalbte heißt Christus. Und gesalbt wurden Könige, Propheten oder Priester. Aber jetzt stellt euch mal vor, viele Könige wurden gesalbt. Aber jetzt kommt der König, der gesalbt worden ist. Der König, auf den ihr wartet, wo eure ganze Hoffnung hin ist. Und den bringt ihr um. Ich habe das mal so in meinem Kopf so durchgespielt. Was wäre, wenn ich jetzt jemand zu mir käme und sagt: du hast unseren Bundespräsidenten umgebracht. Den hast du erschossen. Das war die Situation. Sie waren Königsmörder geworden. Und das ist nicht nur schlimm in sich, sondern damit haben sie auch ein Verständnis gehabt, ab jetzt liegt das Gericht Gottes auf unserem Leben. Wir sind ja oft in der Evangelisation so, dass wir sagen, komm zu Jesus und dann wird alles gut. Hast du Jesus im Gepäck, steckst du jedes Übel weg. Ja, so nach diesem Motto. Und dann erklären wir so häufig die Liebe Gottes. Aber wir müssen sehen, wenn die Sünde da ist, dann liegt der Zorn Gottes auf uns. Und da haben wir überhaupt kein Verständnis mehr in unserer westlichen Welt. Und die Leute damals zu Pfingsten, die wussten, wie das ist, wenn man sich ein goldenes Kalb macht und 3000 Leute in der Spalte verschwinden als rote Rottekorak. Nebenbei, zu Pfingsten wurden 3000 Leute wieder hinzugetan. Also diese Dubiosität der Ereignisse, die, die finde ich immer fantastisch, wenn ich die in der Bibel entdecke. Am Tag der Zora waren 3000 dem Gericht anheim gefallen. Und sie kriegen jetzt gesagt, gebt Acht, auf euch Lastet der gesamte Zorn Gottes, das könnt ihr nicht mehr wegstecken. Sie hatten ein ganz tiefes Verständnis davon, welche Strafe darauf folgt, dass man den Bundespräsidenten umbringt. Das war die Situation. Und jetzt kommt der Heilige Geist und erklärt das, dass ich es nicht nur höre, sondern dass es vom Hören ins Herz geht. Ich bin auf einmal betroffen und ihr Lieben, hier fängt für mich das Wirken des Heiligen Geistes an und deswegen glaube ich, dass wir das in Deutschland sehr wenig haben. Wir haben keine Betroffenheit mehr über unsere Sünden. Wir wissen gar nicht, was es ausmacht. Wir reden, kommt zu Jesus, ach, der nimmt dich in den Arm, bei Papa auf den Schoß. Das ist auch alles richtig, ist auch alles gut. Aber solange es nicht klar ist, dass ich wirklich verstehe, was meine Sünde auslöst, dass ich komplettes Gericht für Zeit und Ewigkeit verdient habe, wenn ich keine Erlösung habe. Und ich glaube, wir müssen es wieder predigen, dass es auch ein Gericht Gottes gibt, das in die Hölle hineinbringt. Ich glaube, dass wir wieder predigen müssen, dass unsere Sünden massiven Folgen haben, sonst nehmen wir das Ganze so leicht und sagen, naja, Schuld waren immer nur die anderen. Vier Jahre lang war ich als Schöffe bei Gericht aus dem Einwohnermeldeamt gezogen. Und ich habe in dieser Zeit als Schöffe, wo ich als Hilfsrichter da gesessen habe, nie einen gehört, der wirklich eine Schulderkenntnis hatte. Da war immer die Oma schuld, die ihn falsch erzogen hatte. Dann war es das Schulsystem, das Gesellschaftssystem, die machen dann eine Demonstration vom dem Reichstag und sagen, die sind dran schuld an allem. Aber hier kommt die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist und Macht klar, gib Acht, ich lese dir nicht die Leviten vor, Leviticus, ja, was du alles falsch gemacht hast, sondern du wirst auf einmal im Herzen getroffen und weißt, so kann ich vor Gott nicht stehen. Das war die Situation hier. Und ich glaube, ihr könnt jetzt so ein bisschen empfinden, das waren ja nicht irgendwelche Zöllner, die da waren, das waren ja nicht irgendwelche Knastrologen, sondern das waren Leute, die sonntags in die Begegnungskirche kämen, die am heiligen äh, äh, Weihnachten oder Ostern einen Pflichtbesuch machen, weil sie sagen, dann muss ich wenigstens mal in die Kirche kommen. Das waren fromme Leute. Und denen wurde auf einmal klar, wir haben unsere Hoffnung ans Kreuz genagelt. Das kannst du denen erklären und ich habe das auch schon dann erlebt, dann stehen Leute im Gottesdienst auf und sagen, das muss ich mir nicht antun, diese Kante, du kannst mir doch nicht sagen, dass ich schlecht bin, du bist selbst so ein Knickei. Und dann sagen, ja, hast ja recht, aber ich bin besser dran. Und das geht denen wirklich, ja, jetzt hätte ich fast einen Extremausdruck gesagt, denen geht was aufs Grundeis, ja, versteht ihr? Die haben auf einmal verstanden, worum es ging. Sie haben den von Gott gesalbten umgebracht. Und das Gericht Gottes kannst du dir gar nicht ausmalen, was sie da im Kopf hatten. Das sind wir ganz weit von entfernt. Und deswegen kommt die entscheidende Frage dann hinterher, liebe Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Nur das erklärt diese Frage dann. Und dann kommt eine ganz simple Antwort. Dann kommt es vom Hören ins Herz, ins Tun. Als kann dich innerlich zerreißen. Wir kennen diese Bibelstelle, wie ich glaube, Paulus war das vor dem König Agrippa, so richtig alles raushaut und sagt: Du bist schuldig geworden, du kommst gar nicht hin. Und Agrippa geht es durchs Herz und dann sagt er: Also tut mir leid, ich höre hör mal die, die Botschaft nächste Woche nochmal. Und lässt ihn wieder in den Knast legen. Aber hier sind die Leute anders. Sie kommen zu Petrus und stellen die alles entscheidende Frage, die wir als Christen viel häufiger stellen sollen. Was muss ich denn tun? Und sie kriegen zwei einfache Dinge gesagt. Tut Buße, das heißt, denkt um, denkt an die Gnade Gottes, lasst euch begnadigen, lasst euch erretten. Und dann kommt und geht, bekennt offen, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor Menschen und lasst euch taufen. Deswegen glaube ich, ist die Taufe nicht eine Sache, die man Kleinkindern antun sollte, sondern die sollten als Folge vom Bewusstsein unserer Sündenerkenntnis und unserer Bereitschaft zur Umkehr dienen. Wenn hier jemand noch sitzt, der noch nicht getauft ist, dann wünsche ich dir eine gute Sündenerkenntnis und eine gute Erkenntnis der Gnade und dass du zu dem Punkt kommst und sagst, ich will getauft werden. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und dann stehst du vielleicht, wie ich, so früher, wie ich schwimmen gelernt habe. Nicht? Dann habe ich zum ersten Mal oben auf dem 3-Meter-Brett gestanden. Und dann habe ich runtergeguckt. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja noch höher, als ich das von unten dachte. Habe ganz versehen, ich habe ja schon mal 1, 1,60 Augenhöhe von unten, die ziehe ich von 3 Meter ab. Ja? Und dann stehe ich oben, die muss ich oben zuhantieren. Oben sind das auf einmal 4,60 Meter. Dann gucke ich 4,60 Meter nach unten. Und dann, ich weiß noch, wie es erstmal oben war, ich habe runtergeguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's und dann bin ich wieder runtergestiegen. War mir zwar peinlich, aber gehst du dann nochmal runter. Nicht? Das wird noch interessanter, wenn du auf dem Zehner stehst oben. Hinten kommen die Mutigen, die mit Körper reinspringen und du stehst oben. Ja? So, und dann musst du eine Entscheidung treffen. Springe ich und werde ich unten durchs Wasser aufgefangen, ja oder nein? Das heißt Buße tun. Du musst deine Position verändern von deiner Obersicht. Musst du nach unten springen, musst runterspringen. Und dann, und dann rin ins Wasser, indem du bekennst vor Gott und vor Menschen, ich bin schuldig geworden. Und du kommst aus dem Wasser raus und weißt, die Gnade regiert über meine Sünde. Deswegen ist Jesus gekommen, dass er mir meine Schuld genommen hat. Das war die Botschaft. Deswegen haben 3000 heilige Leute, die zum Pilger gekommen waren, Buße getan, haben gesagt, wir lassen uns jetzt taufen und wir gehen rein. Liebe Männer, liebe Freunde, was sollen wir denn tun? Tut Buße, kehrt um. Und ich muss dahin kommen. ich habe ihn umgebracht. Mit meiner Sünde, mit meiner Schuld. Und er ist gekommen im Heiligen Geist am Pfingsten, um mir zu sagen, es ist Gnade möglich, es ist Errettung möglich. Paul, lass dich taufen. Und ich weiß noch, was es für mich für ein Fest war, wie ich im sehe getauft worden bin. Ehrlich, du glaubst es nicht. Aber das ist eine andere Sache, die ist ganz persönlich. Aber äh, dann kommst du aus dem Wasser raus und dann bleibt die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Da wird in der Bibel von jemandem gesprochen, der heißt Demas. Der hat es geglaubt, der hat sich taufen lassen und dann gibt es so einen Satz, der ist, erschreckend, dann steht da drin, der hat dann die Welt wieder lieb gewonnen, das ist eine fromme Sprache, der hat auf einmal gesagt, fromm sein für eine gewisse Zeit war gut, aber jetzt mache ich mein eigenes Ding. Die Straßen sind voll von Leuten, die Demas heißen. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht auch so einer bin, der zwischendurch die Welt wieder lieb gewinnt. Das heißt, dass ich nicht mal tanzen gehen darf oder so, oder Kinobesuch, da will ich damit gar nicht sagen, sondern wo dein Herz hängt, das ist die Frage. Und dann kriegen Sie jetzt ein paar sehr interessante Tipps, die uns hier weitergegeben werden. Vom Herz zur Tat, Buße, die sind vom Dreier gesprungen, und jetzt geht es ein Stückchen weiter. Und jetzt wird über Sie gesagt, äh, von dort blieben sie beständig in der Lehre der Apostel. Das wäre jetzt mal ein Gedanken, mal eine Umfrage zu machen. Was war die Lehre der Apostel? Äh, ich habe mir das so vorgenommen, deswegen habe ich die beiden Stühle so genommen. Äh, ihr seid ja alle fromm. Ihr habt ja alles ganz viel Bibel lesen. Ihr seid so wie äh, jemand, der schwimmen lernen will. Als erstes, wenn du schwimmen lernen willst, empfehle ich Einschläge YouTube-Videos. Dann wirst du also klar machen, fang mal mit Rückenschwimmen an. Du übst im Wohnzimmer und stellst fest, deine Bauchmuskeln reichen nicht aus. Dann denkst du auch, ich sollte mir einen guten Badeanzug kaufen oder eine Schwimmhose, damit ich nicht komisch auffalle, wenn ich schwimmen gehe. Und vielleicht auch noch für alle Notfälle ein Schnorchel, ein paar Flossen und dann eine Taucherbrille noch. Und dann gehst du hin aber hast noch nicht einmal ein Stück geschwommen. Und dann guckst du ins Wasser und denkst, oh, das ist vielleicht viel zu kalt. Und dann hast du schließlich gedacht, auch meine Oma hat auch nicht schwimmen können, ich kann auch da ohne weitergeben. Ja, versteht ihr, was jetzt kommt? Die Apostellehre ist nicht bei der Theorie stehen bleiben, sondern in die Praxis kommen. Apostellehre heißt für mich so ganz banal, die Apostel nehmen die Leute mit, in ihr Alltagsgeschehen mit dem Herrn Jesus. Gedanklich nimmt er sie vielleicht, nehmen sie die vielleicht mit und sagt: Wir gehen mal zur Bergpredigt. Selig sind die, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann seht ihr das: ach, das tut so gut. Selig sind, wow, ich bin selig. Aber dann geht die Apostellehre ein Stückchen weiter. Dann sagt er, hey, so, jetzt habt ihr alles das Gute gehört, kommt mal her, ich brauche mal 70 von euch. Bis, bot, bis bot. Ich wähle aus, zwei und zwei. Ihr zwei, ihr zwei, ihr zwei, ihr zwei. Jetzt geht's Trainingslager, ihr müsst jetzt raus und das Reich Gottes verkündigen. Hey Jesus, wir wissen nicht, wie es geht. Moment, kriegen wir geregelt. Er haucht sie an. Sie werden zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist gefüllt. Das ging nicht vorher, das ist Apostellehre, dass sie gegangen sind. Und ich stelle fest, ich habe sämtliche Schwimmausrüstung. Ich habe auch eine kleine Schwimmende bei mir. Die habe ich sogar bei der Badewanne stehen. Die hat mir mal jemand geschenkt, damit mir nicht langweilig wird, wenn ich in der Badewanne bin. Aber damit kann ich noch lange nicht schwimmen. Ich kann alles wissen. Ich kann jedes YouTube-Video kennen. Solange ich nicht die Apostellehre wirklich umsetze und rausgehe und Dinge tue, sage ich, bin ich wie einer der YouTube Videos alle auswendig kennt, aber nichts tut. Apostellehre, da blieben sie beständig, das heißt aufstehen. Ich sag's mal ein bisschen barsch, den Arsch hochheben und gehen. Und ich stelle fest, wir haben viele Schwimmmeister in den Gemeinden, aber wenige, die schwimmen. Ein Kennzeichen der damaligen Zeit war sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, deswegen liest man das Evangelium. Es gibt die kleine Anmerkung: Wir haben ja äh, das apostolische Glaubensbekenntnis, nicht? Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Da er kommt geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, geschworen am dritten Tag wieder auferstanden. Du hast zwei theologische Defizite in diesem in diesem Glaubensbekenntnis drin. Als erstes: Jesus wird er ist kein Zusammenhang zu Jesus als Jude da, dass er aus dem jüdischen Stamm kommt. Eigentlich müsste Jeschua heißen. Jude ist ja schon äh, äh, latinisiert latein, oder griechisch verbogen. Ja? Das fehlt im Glaubensbekenntnis. Und das Zweite ist für mich elementar wichtig. Das ist rausgelassen. Das ist das Leben vom Herrn Jesus, die Apostellehre. Wir lesen von der Geburt und wir lesen von seinem Tod. Aber was war dazwischen? Ich muss doch lernen, wie man mit den Armen umgeht. Ich muss doch wissen, wie man mit dem Reichtum umgeht. Ich muss doch wissen, wie man Hände auf Kranken legt, wie man mit Kranken umgeht, wie man unterwegs ist. Das muss ich doch wissen. Das ist Apostellehre. Nicht nur hören, sondern tun. Also, ich ermutige euch, schwimm kurz. Ihr könnt ja auch mal versuchen zu kraulen. Aber ihr kommt nicht vorweg. Nicht? Ihr könnt alle Bewegungen, wir seid nie im Wasser gewesen. Apostellehre. Ich habe ja noch was also nicht, äh, äh, gab ja noch was hinterher, äh, was der Heilige Geist dann auch noch wirkte. Er kommt dann und sagt, sie sollten Gemeinschaft haben. Ich bin ja nur auf dem Land groß geworden und bei uns zu Hause, ich glaube, es kam erst, ich war 14 Jahre, 13, 14 Jahre alt, wo wir einen Fernseher kriegen. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, nicht? vor Entstehung der braunschen Röhre oder so geboren. Also. Versteht ihr? Aber was das Interessante war auf dem Land, du hast dich abends vor der Hütte getroffen, vor dem Haus und hast gequatscht. Da waren selbst die Türen nicht abgeschlossen. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mit der Jungen klicke, wir hatten abends einen Zug durch die Gemeinde gemacht und sagen wir, oh, jetzt haben wir noch Hunger und dann sind wir um 3 Uhr in die Küche von jemandem gegangen und haben uns Eier in die Pfanne gehauen. Das war gar nicht das Riesenproblem, verstehst du? Aber man hatte Gemeinschaft. Man hat ausgetauscht. Was ist uns geraubt worden? Die Medien sind gut, aber ich würde mal fragen, wer von euch weiß, wer Wilsberg ist? Ach, wissen wir, was? Ja, klar. Wie viel Zeit verbringe ich mit Gemeinschaft, mit Austauschen, dem anderen Entdecken und nicht? Und auch in Gemeinden ist das inzwischen so, dass Gemeinschaft nur mit bestimmten Veranstaltungen verbunden wird. Dann muss ein Programm gemacht werden. Und das muss auch irgendwie so ein Stückchen äh, an den Unterhaltungswert eines Fernsehers herankommen. Ich habe mir gedacht, das hätte ich eigentlich heute Morgen bei, bei den etwas älteren Geschwistern sagen können: wir haben einmal im Monat ein Seniorentreffen. Da wird gesungen, die alten Lieder, da gibt es ein, ein feuriges Wort. Und äh, dann betet man miteinander, man kriegt die, die, die Sprüche und dann nachher gibt es die Schlacht am Kuchenbuffet. Echt geniale Gemeinschaft. Aber ich habe mich gefragt, ihr Senioren, die ihr hier seid, ihr müsst das jetzt vergessen, was ich jetzt sage, aber äh, die anderen dürfen nicht. wie doof seid ihr, dass ihr das nur einmal im Monat macht? Warum kann man nicht sagen, einmal in der Woche kommen wir zusammen, wir müssen ja nicht immer eine Kuchenschlacht haben, wir müssen ja nicht immer eine, eine große Predigt haben, aber wir könnten ja einfach zusammenkommen und Mensch, ehrlich dich nicht spielen. Da kann man Nächstenliebe bei üben. Verstehst du? Die Räume sind da. Da gibt es Leute, die mieten sich teuer im Fitnessstudio an. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn, äh, wenn sich drei, vier zusammentäten und würden sagen, also unten der, der Schäfchenraum ist eigentlich mit Teppichboden ausgelegt, wir bringen unsere Matte mit und wir, wir machen gemeinsam Gymnastik und haben dabei Gemeinschaft. Da kannst du auch direkt sagen, wenn es hier knickt und da, ja, das kannst du direkt mit austauschen und ihr könnt damit, wenn der einer nicht mehr hochkommt, könnt ihr direkt am Boden fühlen beten. Versteht ihr? Ich sage mal, wir sind so eingefroren, was Gemeinschaftsdinge angeht. Also äh, am Land hat uns schon die, die pure Langeweile dazu getrieben, bestimmte Dinge zu machen. Vom Tischtennisturnier vor der Garage bei, bei meinen Schwiegereltern, wo ich die ganzen Nachbarn wirklich abziehen konnte. Hey, das war interessant, das hat mich immer aufgebaut. Aber das ist alles verloren gegangen. Der Fernseher hat es aufgesaugt. Kennzeichen des Heiligen Geistes ist, dass ich Gemeinschaft haben will. Und hier merke ich, hier bin ich schon gar kein Pfingstler mehr. Ich bin programmorientiert. Ja, ich muss, glaube ich, noch mal neu über das Schwimmen nachdenken. Vielleicht sollte ich noch mal ein YouTube-Video mir ansehen. Vielleicht kann man auch einfach auf dem Wasser liegen und gar nichts tun. Aber dann bräuchte ich noch ein paar Schwimmärmchen. Sie blieben zusammen im Brotbrechen. Hier denken wir natürlich sofort ans Abendmahl oder so. Aber ich glaube eher an Shabbat Shalom. Immer wenn ich das mit meiner Familie gefeiert habe, dann habe ich gedacht, was für ein Reichtum und warum haben wir das uns klauen lassen? Wenn die ganze Familie zusammensitzt, wenn man das den Sprüche 31, das hohe Lied auf die Hausfrau, wenn der Sohn des Hauses das lesen muss. Ich kann mich daran erinnern, wenn meine, meine Mädels dann mit Kopftuch da reingeschossen sind und, und fanden das unheimlich und wie sie den ersten Mal einen Schluck Wein trinken dürfen. Ach, das war natürlich, natürlich süßer Wein, natürlich kein Rüdesheimer Sauerampfer, sondern da nimmst du einen richtigen, damit es schön schmeckt. Ja, verstehst du? Das war Gemeinschaft. Und ich habe dann gelernt, vielleicht kann Aaron mich da korrigieren, dann dürfte man nicht über Politik oder Sport diskutieren, weil dann gab es immer Streit. Ja? Sondern das war Familienfest. Da kommt man zusammen, das Haus ist äh, bereitet, die Hausfrau zündet das Licht an. Hey, was ist uns verloren gegangen? Was könnten wir wieder lernen von den ersten Christen? dass wir sagen, dass wir beim Brotbrechen, dann geht es rum, Shabbat Shalom, und dann knutscht man seinen Nachbarn ab und sagt, hey, ich mag dir, ja, versteht ihr? Da wird eingeladen, Familienfest, ringsumher in den Häusern, wir müssen wieder drüber nachdenken, wie wir uns zum Ersten einladen können. Und wenn einer sagt, ich bin nicht so reich, ja, dann bringst du halt die Torte mit. Nicht zum Schabbat, dann nimmt man ein richtiges Brot und kauft man dann irgendwo anders, aber Verstehst du, ich glaube, der Heilige Geist will uns ganz neu wieder zum Schwimmen bringen. Das hat für mich Pfingsten, dass wir wieder lernen zu schwimmen. Dass wir wieder lernen, die Größe und die Schönheit Gottes, die er uns gegeben hat, weiterzugeben. Shabbat Shalom. Ah, und vielleicht müssen wir demnächst mal einen Freitag hier machen, wo ihr, ihr dann kommt, wenn das Baby schon ja, und dann sitzen wir alle hier und dann feiern wir mal gemeinsam einen Schabbatabend hier. Und zwar nicht, um unser religiöses Gefühlsleben nach oben zu bringen, sondern damit wir das Gemeinschaftserlebnis haben, was Gott gegeben hat. Und das Letzte vom Herzen zur Tat, sie kamen zusammen zum Gebet. Ich bin begeistert über das, was in den letzten Zeiten die angefangen hat, nicht nur mit den Gebetsabenden, sondern auch, hier oben war Eigentümerversammlung, und dann gehst du noch runter und sagst, was ist eigentlich unten los, da triffst du da einige, die am Donnerstag nichts Besseres zu tun haben, als zu beten. Ich dachte, was sind das denn für Vögel, aber ich glaube, die sind im Schwimmen, die, die machen schon den Seepferdchen, heißt, die haben vielleicht schon den Fadenschwimmer gemacht, und sie sagen, jetzt ist es richtig dran, verstehst du? Ich glaube, wir müssen uns ganz neu vom Heiligen Geist wieder ermutigen lassen, Gebetszeiten zu genießen, nicht zu kommen und zu sagen, ja, was muss ich denn jetzt alles hier durchbeten, soll ich ihm das Gleiche schon sechsmal sagen, wie wieder mit meiner Oma ist. Nein, dass ich sagen kann, ich stehe in seiner Gegenwart. Und ich sage euch mal was so aus dem Leben eines Pastors, die am meisten angefochtene Zeit ist die Zeit mit Jesus ganz persönlich. Hier schäme ich mich manchmal zu sagen, ich will euch herausfordern, mehr zu beten. Ich glaube, wir sind deswegen so schwach, wir wissen alles über Gebet, aber wir wissen der, der bei YouTube sich einen Schwimmkurs holt. Ich mache wirklich Mut, die Kirche kann jederzeit aufgeschlossen werden. Und wenn das wie am Donnerstag passiert, dass wir auf einmal den oberen Saal hier brauchen, dass man dann nicht geknickt ist, sondern dann geht man runter und dann haben wir unten noch Räume. Wenn in jedem Raum das Stöhnen und die Schreie um die Gnade Gottes äh, laut wird, dann weiß ich, dann haben wir ein Ziel erreicht, aber dann läuft Erweckung. Dann werden täglich hinzugetan, wie es in der Schrift steht. Und dann stehen Leute vor der Tür, wie du das aus jeder Erweckungsbewegung lesen kannst, wie auf einmal ein Schluchzen bei frommen Leuten stattfindet und sagt, wie kann ich vor meinem Gott bestehen? Hier merke ich, ich brauche ganz neu in Pfingsten. Nicht so der, dass ich jetzt meine, ich kann Kranken heilen oder noch besser in Zungen reden oder noch was ist. Ich brauche die Basics wieder. Ich muss wieder ins Wasser rein. Und ich brauche diesen Mut wieder reinzuspringen und zu sagen, ja, ich brauche, dass ich weiß, ich komme unter das Gericht Gottes, wenn nicht Jesus Christus sich vor mir aufbaut und sagt, ich vergebe alles. Gemeinde, die so hineinwächst in die Apostellehre, die so es lernt, das Brot miteinander zu brechen, Gemeinschaft zu leben und zu beten, die wird erleben, dass täglich hinzugetan werden. Weil sich dann die Gegenwart Gottes lagert. Sehr häufig geht es mir nach dem Gottesdienst durchs Herz und ich sage, wow, war ein starker Lobpreis, war ein starker Gottesdienst. Aber zehn Minuten später habe ich das schon wieder im Alltag aufgeraucht. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu ermutigen, dass wir aus der Gerichtsbarkeit Gottes ins Leben zurückkommen. Und täuschen wir uns nicht, es steht geschrieben, der Herr lässt sich nicht spotten. Er lacht ihrer. Und ich glaube eher, dass es über das Volk Gottes auch gemeint ist. Und das Gericht Gottes fängt immer erst am Hause Gottes an. Und wehe uns, wenn wir dann nicht an den Punkt kommen, dass es uns durchs Herz geht und wir sagen, okay, ich will die vergebende Gnade haben. Wenn das ein oder andere zu ernst war, was ich jetzt gesagt habe, dann war das Absicht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass wir wieder unter die Kraftwirkung des Heiligen Geistes kommen. Ich möchte nicht ein Bademeister sein, der YouTube-Videos zu ihr gibt, wie man kraulen kann. Sondern ich möchte mit euch schwimmen mit dem Heiligen Geist, dass es das Fluten des Geistes kommt. Und dazu wäre es, glaube ich, wichtig dass das, was bei dir jetzt angekommen ist, dass du das in einem Gebet verarbeitest. Und wenn wir an dem Punkt zu Ende sind, dann gucken wir uns nochmal um und dann beten wir füreinander von denen, denen du den 1,50 Meter Abstand siehst oder für die, die jetzt noch im Video uns gesehen haben. Lass uns beten. Du, Herr Jesus, mir tut es leid, dass ich so viel humanistisches Gedankengut in mich aufgesaugt habe. Dass ich Sünde nicht mehr so ernst nehme. Mir tut es leid, wo ich immer wieder meinen eigenen Dickkopf durchgesetzt habe oder meine, das geht noch. wo ich einfach nicht glaube, dass auch Gerichtsbarkeit da ist. Weil mit jeder Schuld, die ich auf mich lade, haue ich ja einen Nagel in dein Kreuz, in deine Hand, dein Fuß. Mit den üblen Reden schreie ich, kreuzige ihn. Und ich sage dir, ich will das nicht, ich will umkehren, ich will deine Wege gehen. Und bitte, dass du mir ganz neu deinen Heiligen Geist gibst, dass er mich lehrt, heilig zu leben. Ich möchte vom Herrn hören, übers Herz zur Tat kommen. Lehre mich wieder, die Apostel, apostolische Lehre. Deine Hand zu gehen, zu üben, dein Reich zu verkündigen. Lehre mich, in der Gemeinschaft zu leben. Lehre mich, wie das Brot gebrochen werden kann. Lehre mich, dass ich wieder Kraft finde, im Gebet vor dir zu stehen. Komm, heiliger Geist, ich brauch dich, komm, erfülle mich, komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht, komm, ich warte auf dich. Und zur apostolischen Lehre gehört auch, dass du dich umsiehst und deinen Nächsten entdeckst. Ich möchte, dass ihr euch einmal umseht, wer im Raum ist. Ihr seid natürlich ein bisschen zu Hause gekniffen, die ihr vor den Monitoren seid, aber ihr könnt euch das vorstellen. Und dann legst du deinen Nächsten, den du gerade siehst, nur eine Person, vielleicht in Gottes Hand. Apostolischer Dienst heißt, den Nächsten zu entdecken und den Nächsten zu segnen. Nachher wird Thomas hier den gesamten Segen von hier vorne noch sprechen, aber du fängst jetzt an und hast dir eine Person ausgeguckt, für die du jetzt beten kannst und solltest. Danke, dass du die Gebete gehört hast.